So, ich habe jetzt hier mal beendet hervorgelegt. Was so, soll das eigentlich nicht machen? Eigentlich sollte ich ihm nacharbeiten erst schon. Egal. Ich kann doch die Magno-Munition jetzt mitnehmen, weil ich Platz habe. Rechts. Ich nehme das rechte. Ich weiß halt echt nicht, ob was passiert, wenn die... Äh Juwelen fehlen, aber ich will es nicht riskieren. Deswegen... Mache ich das mal. Vielleicht ist es auch ein das gründen, dass wir das wieder mitnehmen müssen. Oder sollen... Ja, die Wasserschöpfende Frau ist halt... Ein Biohazard. Oh, wow! Okay, alles klar. Der zweite Füllerchen, die Bühne nach oben. Ja, genau. Das war jetzt... LOL. Okay, das wollte ich eh machen. Wir haben ja diesen viereckigen Aufsatz, bei dem wir diesen achteckigen Aufsatz in einen viereckigen äh, portieren können. Das wollte ich machen. Und das ist tatsächlich auch der nächste Schritt, den mir das anzeigt. Das heißt, wir machen das mal. Der Chris, der Chris. Speichern muss ich... Spe eigentlich würde ich schon gerne speichern. Ah, warte mal. Das muss ich mitnehmen. Die kann ich komplett hier lassen. Und die eigentlich auch. Ich nehme Alfreds Ring mal mit. Warte mal kurz. Teilteil Teil wurde abgetrennt, sie haben Alfreds Juwel. War ja logisch. Ich meine, wir reden hier von Resident Evil, wo ich alle Items auseinandernehmen musste, damit ich sie benutzen kann. Ich habe es mir noch gedacht, dass das der Fall sein wird. Ich speichere nochmal. Wir haben noch elf Stück, das müsste locker reichen. Ich könnte wahrscheinlich zwischen jedem Zwischenschritt wieder speichern. Ja, ich bin halt immer im Betriebsraum jetzt. Das ist okay. Äh, kurz das hier lassen. Und... So. Muss ich die schon hier kombinieren? Oder dann erst, wenn ich da bin? Jetzt schon. Let's go! Ich vermute mal, ich kriege da den Kranschlüssel. Und was auch immer ich mit dem Kran dann kriege. Was weiß ich noch nicht. Aber nicht mehr lange, dann retten wir auch Claire. Äh, bevor ich Claire rette, übrigens, schmeiße ich alle Waffen weg. Ja, ich... Äh ich vermute mal, wir übernehmen dann Claire und... Also ich muss ja freischneiden und dann das... Vielleicht kann ich das Gegengift schon holen jetzt. Ich vermute nicht. Wobei er hat jetzt davon gelesen, dass es existiert, aber. Achso, ich bewege mir die Kamera, wenn ich mein Stuhl bewege. Den haben wir doch fertig gemacht. Oh nein, die werden doch wieder nachgeladen. weiß Okay. Ich probiere mal kurz, ob ich das Gegengift jetzt kriege, von dem ich. Bei dem ich jetzt Bescheid weiß. Übrigens frage ich mich gerade, wie wir es schaffen, mit Claire nicht vergiftet zu werden. Anscheinend gibt es ja da die Möglichkeit. Ja, ja, ich weiß. Und die andere Frage ist, wohin wird das Wasser sogar gedammt? Ich wusste, dass was passiert. Komm, beweg dich. Bewe ich weiß, dass du mehr Leben hast. Ups. Ups. Ich dachte nicht, dass der so schnell... Die Shotgun ist echt stark. Kann ich jetzt... Nein, ich kann nicht. Ich dachte noch, ja, es wäre jetzt mega lustig, wenn man außerhalb der Scheibe wen sieht oder sowas nicht mit einem, handgerät äh, Hunter gerechnet. Wie habe ich nicht mit einem Hunter gerechnet? Das ist so obvious gewesen. Ich bin nicht mal erschreckt. Ich habe erwartet, dass was passiert. Das Spiel erfüllt sehr viele Klischees, die es selber aufgestellt hat. Ja, ist leider so, ist leider so. Ich muss mal schauen. Ich will eigentlich nachher nicht aufhören, äh, aufzunehmen direkt schon. Und ich werde Veronica, äh, 4 glaube ich, als nächstes downloaden im Hintergrund. Kann ich jetzt eigentlich... Krieg ich jetzt eigentlich das Gegengift? Das Deswegen bin ich hier unten. Nein. Das kriege ich echt erst, wenn ich Claire gefunden habe. Aber das müsste ja eigentlich hier unten sein. War ja zum Second Floor, oder? Ja, ja, im Waffenraum. Ja, ja, das, ist, hier war die um. Das stimmt schon wieder. Okay. Äh, Kranschlüssel springt ein Sweeper durch oh, das Fenster. Ah, lol, war. Okay. Zum habe ich nicht gelesen. I'm not impressed what's gonna happen. So let's go. Ja, die, die Black Widow kommt drauf. Weil natürlich zerstöre ich das Eis. So habe ich nicht damit gerechnet. Es wurde nur empfohlen, legt euch nicht mit der Black Widow an, sondern rennt. Ich muss nur kurz gucken, was ich eigentlich noch machen muss. Dann stimmt, wir haben... Haben wir den mit dem... Nein, wir haben den abgeknallt. Das ist was runtergefallen. Er lebt doch eh noch. Ja, hallo die Dame. Alexa. Alexa. Ich the spider to the fly? How do you wish Nein, nein, nein, nein, nein, nein, oh. Ich vermute mal, damit wollten sie einen Safe-Ort zerstören, den man bei der Größe von diesem Gegner hatte da drin. Ja, danke schön fürs Drehen. Ihm ist da ein Kristall runtergefallen, der müsste da sein. Sorry, ich muss kurz die Kamera anmachen. Ja. Und ich laufe. Ich komme natürlich nicht an ihren dritten Edelstein, an den roten. Ja, die spuckt nur Gift. Wahrscheinlich gibt es einen Erfolg, wenn ich sie töte, oder? Ich lese kurz Trophy. Warte mal, warte mal, warte mal, ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich ist das die Trophäe. Habe ich verkackt anscheinend? Habe ich verkackt anscheinend? Ja, die habe ich, die nicht. Ja, Battle Mode kann ich sowieso nicht machen. Hidden Trophies ist okay, lese ich nicht. Ähm, mache ich nie, mache ich nie in diesem Spiel, vergiss das. Behenden Sie die Herrschaft der Königin ist, entweder Alexia töten oder die Black Widow töten. Wir haben übrigens keine äh, Scanner mehr hier. Will ich nochmal speichern? Yeah. Wir brauchen das rote Juwel von ihr noch. Ich lege die beiden Juwelen in die Kiste, weil... Ich glaube... Äh, warte mal, bevor ich jetzt zu Claire gehe und sie rette, muss ich noch irgendwas... Ich will das nur schauen. Ich muss die Magnum dabei haben. Ich wird empfohlen. Safe Room. Wieso auch immer. Dann gehe ich ins Herrenhaus. Rette Claire. Und muss Claire äh, entgiften. So, und das war's dann eigentlich auch schon. Das heißt... Ähm, ich lege jetzt mal die Kristalle hier rein, bis ich sie brauche. Werde noch nicht speichern, sondern werde jetzt Claire befreien gehen. Dann muss ich eh zurück das Gegengift holen. Auf dem Rückweg hierher werde ich speichern, alles ablegen und dann zu Claire gehen und mit Claire weiterspielen. Wenn sich herausstellt, dass ich... Mit Chris weiterspiele und alle Waffen gebraucht hätte, die ich jetzt abgelegt habe, kann ich den Save-Point wieder laden ab hier. Weil mein Ziel ist eigentlich schon heute fertig zu werden, weil es scheint nicht mehr so viel zu sein wie auch schon. Und ich finde es mega komisch, dass sie eine Hütte gebaut haben, die aussieht wie oben übrigens, die, die Hütte oben. Äh, zu Hause nicht hier auf äh, diesem Platz hier. Ich müsste das Messer oben holen kurz. Hier kann ich die zwei Kristalle einsetzen. Blau in, in den Finger von dem Dude. Ne, doch von Alfred. Äh, Alexanders Ohrring hatte ich und jetzt kommt noch Alexias Halskette. Die aus irgendeinem Grund auf dem Herzen ist und nicht am Hals. Aber hey, egal. Ist ja doch die rote Kette von der Passt das hier? Und jetzt muss ich da das Messer benutzen. C'mon. Das sieht so eklig aus. Und hier kommt eine custom cut wahrscheinlich, Chris. weil sie vergiftet ist. Weil sie vergiftet ist, what the Ich weiß. Aber wir müssen hier Nicht Wer ist Steve? Er ist ein Junge, der von dieser Island ist. bedeutet so Steve ist noch irgendwo in dieser Base. Ich wollte gerade sagen, hey, warte mal, die war doch vergiftet. Ich werde mad, wenn ich dich gespeichert habe. Yes. Ich hoffe, da werden nicht zu so viele neue Gegner spawnen in der Zeit. Ah. Okay, diese, okay, das ist schlau. Ich mag das, dass sie es tatsächlich mal schaffen, dir zu sagen, wo du hin musst. Da war eine Pflanze. Ich hoffe einfach, sie nutzen das nicht aus, äh, um dir ein Zeitlimit zu geben. Oder den noch was irgendwas in den Weg zu schmeißen. Das ist noch mal, ich habe die Shotgun, das ist ja voll okay. Aber dass es nicht nochmal 30 Gegner spawnen oder nochmal ein äh, Hunter auftauchen kann oder so. Aber ich müsste ja eigentlich wissen, wo das Ding ist. Ich finde einfach, hier sollte belohnt werden. Okay, das war. ich dachte schon, das ist ein Sensor. Äh, ich finde einfach, es sollte belohnt werden, dass man sich hier umschaut. Ich habe gewusst, dass da was ist. Ich habe es vom Guide, alles gut. Aber im Allgemeinen, wenn man sich diese Regale anschaut, dann heißt es nur uh, komische Chemikalien und plötzlich ist so, ja, klar, ist vergiftet und dann denkt man sich, hm, ja, okay. Jetzt, deinem Regal, random, irgendwo. Da muss, das sind fuck Zombies, da muss was sein. Bin ich im blinkenden Teil jetzt? Bin ich. Fuck. Ja, und plötzlich liegt... Natürlich liegt da plötzlich dieses blutbeutel Das war vorhin nicht da. Okay, das... Aha. Ja, ich hab's, in dem, ich hab's im Guide gelesen. Das ist ja okay. Ich wusste, dass es da ist. Aber es ist billig, dass man das einfach so nicht kriegt, weil es noch nicht Zeit dafür ist. Die Black Widow ist immer noch da draußen, ne? Ich hoffe wirklich, es ist kein Zeitlimit. Je nachdem verkacke ich es sonst, weil ich speichere gleich. Ich gebe jetzt alle Waffen ab. Ich speichere, falls was passiert. Aber ich will, dass ich mir Claire alles habe. Wieder hoffe, dass ich mir Claire alles brauche. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht... Ich habe nicht... Es steht nicht, ob wir mit Chris oder mit Claire kämpfen jetzt. Es ist nur Claires letzter Part und wir haben nichts mehr mit äh, Claire oder Chris. Und daher gehe ich mal davon aus, dass es Claire sein wird, mit der wir kämpfen. Ich habe erst drei Flüge. Moment. Drei Flügel. Drei Flügel. Ich habe einen Fehler gemacht. Irgendwo habe ich noch einen Flügel übersehen, oder? Dritter Flügel. Nein, nein, nein, nein. Das steht nichts vom vierter Flügel. Nope, da ist nichts vom vierter Flügel. Ich brauche das Mittel. Absolutes Risiko, dass ich jetzt verkacken werde. Ja, es, ich hoffe wirklich, dass ich das nicht nochmal machen muss, weil ich hier alles ablege. Aber ich denke, von den Key-Items sollte es eigentlich nicht Chris sein, der weiterspielt. Obwohl dann eigentlich Chris noch ein... Ich weiß nicht. Es ist so schwer einzuschätzen, ob wir nochmal Chris kriegen, ob wir Claire kriegen wegen den Key-Items. Die Frage ist, ob die drei Libellenflügel Key-Items sind oder ob ich die schon einsetzen musste oder ob ich irgendein secret verpasst habe Ich habe gerade keine Übersicht, keine Ahnung, was ich machen muss sonst Claire I'll take care of you now. Feeling better Thanks to you. Just like a big brother, huh? You're always looking out for your little sister. <laughs> It's Alexia! Alexia? There really is an Alexia? She Steve ist. Let's go. Ah, nice. Oh nein. Okay, jetzt schaue ich mal kurz, wenn wir spielen. Okay, wir sind gesplittet. Chris! Uh. No! Just go. Hat er sich jetzt klein. sein Knie wieder eingerenkt oder? But Chris, You've got to save Steve. Go! Sie können einfach außen rumlaufen und die Treppen... Okay. Ich hab sie verletzt zurückgelassen. Anscheinend. Ups. Oh ja. Und wie? Ich hab den gerade. Fuck. Ja, rüst du mal die Pistole aus, bitte. Ich hätte auch ein Dietrich hinterlegen können. Ah, nice. Ich nehme mal alles mit hier drin. Ja, nee, äh, Chris hat den Dietrich gar nicht gebraucht. Das wäre Schwachsinn gewesen. Habe ich hier sonst noch collectible mäßig was? Hier ist Schrotmunition. Da ist ein Rahmen. Habe ich einen SafePunkt hier drin? Hier nee, habe ich... Uh. Jetzt einfach mal von der Schrotflinte aus hier. Ja, ja, sorry. Granatwerfer Munition. Also die Armbrust, ich nehme die Shotgun wieder mit, weil ich die immer mitnehmen möchte. Jetzt muss ich aufräumen. Ich brauche nach wie vor, ich will keine Pistole mehr haben. Nicht momentan. Die Armbrust ist absolut Schrott, die kann weg. Shotgun ist einfach der MVP in diesem Spiel. Und zwar möchte ich die sogar ganz oben haben. Deswegen machen wir das mal so. Ich die mal ab. So. Jetzt nehme ich Napalm und normale Munition mit. Und dafür müsste ich mehr als 6 Stück haben. Jawohl. Kann den nachladen, Moment. Uh, der hat... Nice, der kriegt ein volles Inventar rein. Ich kann aber nicht speichern hier. Das ist nicht schlimm, äh, weil mit Claire haben wir eh noch nichts gemacht hier. Von daher, außer Looten. nice. Was muss ich jetzt machen? Ich guck kurz. Ich, wie gesagt, ich will es schnell hinter mich bringen eigentlich. Schießt die beiden Tentakel kaputt? Why? Claire muss geheilt sein. Mir wurde Heilmittel empfohlen. Ich habe es vergessen. Kann zurückgehen vielleicht. Mir wurde... Jetzt steht da. Tentakel put machen. Okay. Ja, lad kurz nach. Tja, dann hole ich mir noch Highlights. Was kann ich mitnehmen? Am besten wäre grün-rot oder grün-grün. Am besten grün-rot eigentlich. Ich muss gucken, was ich habe. Blau will ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gift kommt. Ich habe grün und grün-rot. Sehr gut, dann machen wir das doch mal. Yes. So. Let's go. Okay, die Musik ist... Ja, äh. Streamlabs ist komisch. Äh, ja, map, map, map, map, map, map. Das ist eine one-way-Türe. One heißt. kann nur von der anderen Seite kommen. Das sieht man ja auch, ob sie einfach verschlossen ist oder von der anderen Seite. ein bisschen schneller. Nehmt trotzdem die Shotgun, falls Zombies kommen halt. Auch wenn die Double Rifle vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen wäre. Okay, das ist nichts in dieser Zelle, außer dass der äh, eine Hitbox hat, der dann noch am Boden lag schon die ganze Zeit. Das heißt, der wird vielleicht aufstehen. Leichenheft. Sicherheits. Ich habe den Blues wahrscheinlich alle blauen. Ja, guck mal an. Ich mache Progress. Sicherheitsmemo. Das wichtigste Geheimnis der Familie Ashford wird hier aufbewahrt. Ich habe als letztes Sicherheitsmaßnahme einen Selbstzerstörungsmechanismus im Kontrollrahmen eingebaut und den Aktivierungscode im Computer versteckt. Sobald er aktiviert ist, werden alle Türschlösser geöffnet, damit jeder zu den Notausgängen gelangen kann. Toll. Mit dem Aufzug, der direkt zum Hang rausführt, sollte man problemlos aus dem Labor fliegen können. Nicht vergessen, ich habe den Namen meiner schönen Vorfahrin als Code für die Aktivierung benutzt. Ruhm und Ehre der Edgefords, Alexander Ashford. Also, Code ist Veronica. Alle Zellen gehen auf, alle Zombies kommen raus. Das ist scheiß. Ja, lass mal drehen. Ich wollte sagen, da kommt eh keine Kanonenkugel raus. Hitbox der Tür. How? Ich muss vorhin in die Zelle rein. Ja, scheiße, ich bin wieder bei Chris. Ah, okay, nee, die geben mir den Autos. Okay, danke schön dafür. Ich bin in Gefahr, ne? Ich habe ein ziemlich scheiß Management gemacht am Ende von Pump. Okay.